Der Menier Castelforte, einst Crocicke genannt, trägt diesen Namen durch ein Lehnen des Nachbarorts Taviano, wo er ursprünglich stand, als er im 19. Jahrhundert von Cosimo de Giorgi gefunden wurde. In der Folgezeit wurde dieser Menir vom Forscher Pino de Nuzzo in Ragale wenige Meter von Castelfortes Peripherie lokalisiert, wo es eine alte Felsensiedlung gab. Seit damals wird der Menhir Castelforte genannt. Man denkt, dass die Menire in der Vergangenheit rituellen Gottendienste gedient haben. Ihre Formgebung lässt an die Phallus-Symbologie denken. Vermutlich wurden sie während Befruchtungsritualen der großen Göttenmutter Erde genutzt. Die Dolmen sind Zeugnisse der salentinischen Megalithbauwerke. In Rakale gibt es den Dolmen Specke, das heißt gemeint in einer Erhöhung, auch Ospina genannt. Leider kann er in seiner ursprünglichen Pracht nicht bewundert werden, denn er ist seit langem umgefallen. Er liegt am Füße des Hügels Speckia, auf einem alten Feldweg, der von Ragale nach Torresuda Suda führt, neben der Masserie Ospina. Man dachte am Anfang, dass die Dolmen Opferaltäre seien. Nach Ansicht vieler Gelehrter stellen die Dolme eine Art prähistorisches Grabmal dar. Eine andere Art salentinische Megalithbauwerke sind die Steingräber, das heißt kleine Hügel aus gesammelten Steinen, die auf größeren Anhöhen von Städten gebaut wurden. Viele Forscher behaupten, dass die Steingräber zu Ehren einer hochstehenden Siedlungspersönlichkeit gebaut worden seien. Deshalb wurden viele Steingräber des Salentus zerstört, um vermeintliche versteckte Schätze zu entdecken. Was gefunden wurde, wurde in Mundat Acciatura genannt, das heißt die Entdeckung.